Kurz erklärt. Cookie Cookie beschreibt eine Textdatei, die beim Besuch einer Internet-Website automatisch und lokal auf dem Zugangsgerät, also dem PC oder Smartphone, gespeichert wird. Diese Datei speichert das Nutzerverhalten des Webseitenbesuchers und kann später vom Webserver ausgelesen werden. Cookies können aus Daten- und Privatsphärenschutz eingeschränkt werden. Nach der Datenschutz-Grundverordnung müssen die Betreiber der Website explizit nach Cookie-Rechten fragen. Cookie-Daten können im Internetbrowser manuell gelöscht werden.